Ja, auch diese Woche würden wir Ihnen gern ein paar interessante Werte vorstellen. Vor allen den ähm, US-Titel mit dem Kürzel CLOV. Hier gab es jetzt schon letzte Woche einiges an erhöhten Kohlvolumen. Wir sehen, das hat sich diese Woche zu Beginn der Woche mit knapp 400.000 Foot gesetzt. Am Freitag waren es in der Form nichts zu sehen. Das heißt, wir können hier ähm, ja, davon ausgehen, dass natürlich sehr, sehr viele Trader hier intraday rein sind und auch am ähm, direkt am gleichen Tag die Position dann auch wieder geschlossen haben. Ich meine, die ist am Freitag, wenn man sich das anschaut, von 20 Cent in der Spitze bis auf 2 Dollar, Entschuldigung, auf 1,80 Dollar gegangen. Ähm, das ist natürlich auch dementsprechend große Schwankungen, große Bewegungen, die wir bei CLOV gesehen haben. Und... Ähm, ja, vieles davon findet, wie erwähnt, leider hier nur im Intraday Bereich äh, statt. Auch heute waren die Schwankungen ja zwischen 1,30 und 2,40 recht hoch. Aber trotz alledem, ich glaube vom Chart und von dem Ausbruch über die 9 Dollar Markt ähm, kleines einiges sein. Der Wert selbst hat hier ähm, ja Gesundheits- oder Gesundheit ähm, Krankenversicherung für. Gesundheitspläne, sage ich mal, für, ähm, für die USA, wo wir einiges an, ähm, sage ich mal, an interessanten News auch in den letzten Fragen hatten von ähm, einem, der hier das ähm, Komitee ähm, ein ist jetzt zu dem, kurz hier die News einmal zeigen, war in der Form der Artikel hier auf Yahoo Finance. Ähm, über Demetrius äh, Kuzuakis, ähm, was, glaube ich, letzte Woche für einiges an Bewegung gesorgt hat. Und das Ganze hat sich dann dementsprechend heute ähm, noch fortgesetzt. Also da ganz wichtig, weiter drauf zu schauen. CLOV, ganz interessante Titel, auch wenn da schon einiges passiert ist, glaube ich, hier noch ähm, Potenzial auch für die nächsten Tage zu sehen. Und ansonsten, wir hatten es, glaube ich, auch in der letzten Woche schon, ist ähm, Apple momentan noch ein ganz interessantes Thema. Da ähm, waren sich jetzt hier diese Woche, glaube ich, kurzfristig noch einen Ausbruch über die 135-Dollar-Marke an. Das waren auch so die größten Umsätze im Optionsvolumen, die wir heute noch neben dem gerade angesprochenen Wert auf ähm, CLOV gesehen haben. War es ähm, ja vornehmlich bei Apple auch eher kurzlaufende Optionen. Wir hatten ja hier unser david Callspread oder unsere Aussichten auch hinsichtlich juni schon einmal vorgestellt, dass wir uns sehr gut hier vorstellen können, dass es zu einem Ausbilden eines neuen Allzeithochkurses kommt oder zumindest, dass die 145-Dollar-Marke in nächster Zeit auch noch einmal angetestet wird. Also das sind die zwei interessanten Werte vom Beginn der aktuellen Woche. Wir hatten auch noch den einen oder anderen Wert aus der letzten Woche. Einer dieser Werte war der Titel EBON, da hat sich leider heute ähm, nicht allzu viel Positives getan. Der Wert wird 11% im Minus. Hat hier eine ganz gute Unterstützung bei 4 Dollar. Gab hier einige kurzfristige Wetten, dass das Ganze über die 5 Dollar Markt jetzt im Mai geht. Kann natürlich jederzeit noch passieren. Ansonsten war es noch der Titel Crystal Myers, wo es auch einiges an Optionsvolumen gab. Sehen das, glaube ich, unten ganz gut dargestellt. Und wir hier auch. Ja, ähm, mit einer weiteren Fortsetzung dieses Anstiegs rechnen und ähm, dementsprechend, glaube ich, die Wetten waren na ja auf 67.5. Auch dazu einem zum neuen 52 Wochen hoch, in den nächsten Wochen kommen sollte. Hier war es ähm, ja eine korruption, die auf Juni 67.5 läuft. Sieht momentan ganz stabil aus. und können Sie auch dementsprechend noch einmal das ähm, Volumen betrachten vornehmlich natürlich der Ausschlag hier auf der Call-Seite, speziell in den letzten drei Tagen, aber gab natürlich auch das ein oder andere auf der Put-Seite, was in den letzten Tagen etwas stärker gehandelt wurde. Ja, sollten Sie auch in den nächsten Wochen keines dieser Videos verpassen, es würden uns freuen über jeden Like, äh, subscriben Sie unserem Kanal oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Ähm, so, dass wir auch in den nächsten Videos auf Ihre ähm, Wünsche oder Empfehlungen eingeben können. Ähm, in dem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.